Was geht Leute, willkommen zu einem neuen Video, vielleicht haben es einige von euch schon mitbekommen, aber momentan gibt es eine kleine Kontroverse zu New World, bzw. zu einem geliebten Bild aus den alpha tester foren New World ist momentan in der Closed Alpha und die geht bis zum 6. Juli und im, ab dem 20. Juli fängt dann die Closed Beta an. Die Alpha-Tester, die jetzt gerade an der Closed Alpha teilnehmen, die haben Zugriff auf ein, auf ein Alpha-Tester-internes Forum, wo dann Sachen gepostet werden von den Entwicklern, ähm, Neuerungen oder geplante Änderungen, die dann während der Alpha noch umgesetzt werden. In diesem Monat wird der Cash-Shop, der Premium-Shop getestet, was jetzt erstmal keine ähm, ernstzunehmende Sache ist oder nichts worüber man sich Sorgen machen muss, denn ähm, die Entwickler müssen ja natürlich auch irgendwie gucken, wie sie das Spiel dann monetarisieren nach dem Release. Da werden dann so Sachen angeboten wie Cosmetics, also Skins, äh, Farben, Emotes und so weiter und so fort. Alles Sachen, über die man sich keine Sorgen brauchen, machen, machen brauchen muss. Dann heißt es aber gleich im nächsten Satz, dass sie vielleicht irgendwann Quality of Life Items ähm, und Boosts planen und einführen möchten, die den, Charak die den ähm, eigenen Fortschritt verschnellern oder das Leveln des eigenen Charakters. Was im Kontext von New World und seinen, seinem grundlegenden Game Design halt fucking pay to win ist, wenn man es mal genau überlegt. Denn ähm, wenn ich jetzt meinen Charakter schneller leveln kann und Professionen schneller leveln kann, wie zum Beispiel Schmiedekunst, ne? und Crafting ist ja ein sehr wichtiges Thema in New World, wenn ich also schneller, schneller Schmiedekunst leveln kann, jetzt als Beispiel, dann, dann habe ich auch schneller bessere Rüstung als andere Spieler auf meinem Level, die aber nicht bezahlen. Und das wiederum bedeutet, dass ich einen signifikanten, unfairen Vorteil anderen Spielern gegenüber habe, weil ich Geld bezahle. Und das ist fucking pay to win. Jetzt schreiben sie aber im nächsten Satz, dass sie alles fair und balanced ähm, halten möchten. Und dass, dass Spieler, die sich im Cash-Shop einkaufen und sich Boosts kaufen oder Quality-of-Life-Items, gratis Spielern gegenüber keinen unfairen oder keinen kompetitiven Vorteil gegenüber haben sollen. Jetzt stelle ich mir aber die Frage, wie soll das klappen, wenn wenn Leveling in in New World quasi nach dem Prinzip wie bei Albion Online funktioniert. Das heißt, ich level, ich habe ein Charakterlevel, das level ich. Das, wenn das geboostet wird, dann bin ich quasi durch Geld schneller ähm, stärker als andere, ein, allein vom Charakterlevel. Wir haben Professionen, die geboostet werden durch äh, simple Ausführen der Tätigkeit. Wenn ich die booste, dann habe ich, halt ähm, hab ich auch einen kompetitiven Vorteil anderen Charakteren gegenüber. Weil ich einfach besseres schneller, besseres Gear ähm, craften kann in der Theorie. Dann haben wir noch Sachen wie Open-World-PVP. Dann haben wir Sachen wie Siege. Also diese ganzen Gebietskontrollmechaniken, Dörferkontrollen und so ein Scheiß. Wir haben World-Bosse, ähm, wo sich dann auch Spieler von verschiedenen Fraktionen um diesen World-Boss teilweise kloppen müssen. Das ist dann halt eine PvE-VP-Situation oder PvP-VE. Ähm, wo man halt gegen NPCs, aber auch gegen andere Spieler gleichzeitig kämpft. Und Leute, die sich da schon vorher im, im Vorfeld geboostet haben, die haben natürlich einen Vorteil. Das kann man drehen und wenden, wie man will. Und das, finde ich, hat den, hat den New World nichts zu suchen. Die Entwickler schreiben natürlich in dem Post, dass sie es, dass sie nur darüber nachdenken, dass es ein Vielleicht ist. Aber seien wir mal ehrlich, wir mal, denken wir mal wirtschaftlich. Die Entwickler haben jetzt Millionen von Dollar investiert, um dieses Spiel, dem Feedback entsprechend, der Spieler so hinzubiegen über die letzten Jahre, dass es jetzt einigermaßen spielbar ist und einigermaßen Spaß macht. Vorher war es ja, es war ja eigentlich als komplett PvP-Game mit Full Loot designed und ohne Dungeons oder, oder sogenannten Open World Dungeons, wie auch immer das funktionieren soll. Und die Entwickler haben dann das Feedback der Fans aufgenommen, der Tester und das Ganze über die Jahre halt umgeändert und das verschlingt halt natürlich mega viel Geld, denn MMOs sind fucking teuer. Wie kann man dieses Geld jetzt am schnellsten wieder reinholen? Ganz klar, mit Pay-to-Win-Mechaniken, mit einem cash der Spielern einen unfairen Vorteil verschafft. Pay-to-Win ist halt die schnellste Möglichkeit, um viel Geld zu generieren, sonst wären auch so beschissene Korea-MMOs nicht so erfolgreich, die voller Pay-to-Win-Mechaniken sind. Sonst wäre Nexon und NCSoft nicht mit Lineage 2 und Lineage 2M und wie sie nicht alle heißen, mit diesen ganzen 0815-Titeln nicht so mega erfolgreich. Das Ganze muss man also wirtschaftlich betrachten und wirtschaftlich gesehen ist ein vielleicht, erfahrungsgemäß, wenn es um sehr viel Geld geht, das man machen kann in der Theorie, ist ein vielleicht fast schon ein garantiertes Ja. Deshalb bereitet mir dieser Post irgendwie Sorgen. Es bereitet mir auch Sorgen, dass, ähm, ich, dass Amazon quasi bevor das Spiel überhaupt draußen ist, das Spiel ist noch nicht mal draußen, das ist gerade in der fucking Alpha, dass sie schon darüber nachdenken, über solche Sachen wie Quality of Life Items und Boosts. Ich meine, wenn es jetzt schon damit anfängt, wo hört das dann auf? Das ist ja nur ein, ein, ein erster Schritt, so, so ticken Entwickler. Sie, sie stellen ganz kleine Sachen vor und steigern sich dann Stück für Stück über die Monate, über die Jahre, ohne dass die Spieler es vielleicht sogar merken und geraten dann ganz, ganz einfach und schnell in die Pay-to-Win-Schiene. Also, I don't know, das macht mir irgendwie, das bereitet mir irgendwie ein bisschen Sorgen. New World und Ashes of Creation sind ja für viele Leute, ähm, für viele MMO-Veteranen, so ein bisschen die Hoffnungsträger des Genres und viele warten auch sehnsüchtig auf diese Games. Ashes of Creation ist ein bisschen weiter weg als New World, ähm, aber... Viele setzen ihre Hoffnung so ein bisschen auch auf New World und jetzt gerade so ein Post ähm, verdirbt einem doch so ein bisschen die Suppe. Ich persönlich freue mich auch auf New World, ne? aber ich habe ich hab das Glück, ich habe meinen Stamm, MMORPG, was auch unglaublich fantastisch ist, Final Fantasy XIV, ich spiele das seit sieben Jahren, ich zahle jeden Monat, fast jeden Monat, manchmal habe ich auch Pausen, aber ich zahle regelmäßig meinen Sub. Uh, und bin absolut zufrieden mit dem Game und es ist ein super fantastisches Game und ich kann jederzeit dahin zurückkommen. Aber ich würde natürlich auch gerne ein anderes MMORPG zocken, was so ein bisschen so diese PvP-Schiene und dieses Open-World-Feeling, dieses Open-World-Bedürfnis von mir erfüllt. Momentan spiele ich Guild Wars 2, was es auch sehr gut macht, aber New World sieht halt mega geil aus. Ja, ja. ich hätte schon Bock, dass das mein zweites Main-MMORPG wird, aber... Im Moment habe ich so ein paar Bauchschmerzen. Wie seht ihr das Ganze? Ähm, bereitet euch das auch Sorgen oder, oder seid ihr da eher optimistisch? Oder könnt ihr mit New World überhaupt nichts anfangen? Schreibt mir alles in die Kommentare und ich halte euch auf dem Laufenden. Bis zum nächsten Video, Leute. Haut rein.